Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich freue mich sehr über die 100.000 Abonnenten. Es ist unfassbar. Danke, danke, danke. Als Dank haben wir für euch Märchenbücher und T-Shirts organisiert, die ihr gewinnen könnt. Der Buchverlag Min-Edition hat uns freundlicherweise Märchenbücher gesponsert. Ich zeige euch eines davon. Sehr schöne Bücher. Vielen Dank an diesen Verlag. Auf vielseitigen Wunsch haben wir zusammen mit 3D-Supply Merchandise herausgebracht. Das Logo hat Yannick entworfen und gestaltet. Ich zeige euch dieses wunderschöne T-Shirt. Zu dem Jubiläum haben wir den YouTuber Oskar eingeladen, der auf seinem Kanal Vlogs macht. Oskar wird an einem Quiz teilnehmen und gegen Moritz einen Zuschauer von uns antreten. Wir beginnen mit dem Quiz. Ich erkläre die Spielregeln. Ich stelle euch Fragen, Wer diese zuerst richtig beantwortet, bekommt einen Punkt. Beantwortet, beantwortet jemand die Frage falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer am Ende des Spiels am meisten Punkte hat, bekommt ein Buch oder ein T-Shirt mit dem Marmeladenzlocken drauf. Die erste Frage. Was ist der Königstochter in den Brunnen gefallen? Also die, die vier Punkte wären A, ein Ring, B, ihre Puppe, C, eine Kugel und D, ein Apfel. Und, ich glaube, der Moritz hat schon geantwortet, ja? C, eine Kugel. C, eine Kugel, ja. Er hat C, eine Kugel, Janik. Zweite Frage. Wie alt ist die Marmeladen-Oma? Ah, das habe ich mir leider gerade gesagt. Weißt du noch, Moritz? Äh, A, A, A 85. 76. 85 ist richtig. Stimmt. Das, ja, das Glück ist mit dir. Dritte Frage. In welchen Märchen haben zwei Kinder Brot auf den Weg gestreut, um wieder nach Hause zu finden? Also, A. Die Gänsemarkt, B. Der süße Brei, C. Aschenputtel, D. Hänsel und Gretel. Und D, du sagst? D. D. D. Gut. Ich bin nicht so schnell wie ihr, aber also ich müsste mal bedenken in meinem Alter. Jetzt kommt die Frage 4. Wer hat den Namen Marmeladenoma erfunden? A. Marmeladenoma, B. Der Enkel. C. Mein Onkel. D. Marmeladen, Marmeladen Omas Sohn. B. B. B. Ist richtig. Yeah. Ist ein, ein Schlaumeier. Jetzt kommt die Nummer 5. Welches Tier war nicht bei den Bremer Stadtmusikanten dabei? A. Die Katze. B. Der Hahn. C. Der Esel. D. Das Pferd. B. D, D. Und wer hat gern Moritz. Hat recht, der Moritz. Jetzt kommt die Frage 6. Wenn wir das jeden Tag machen, können wir das aus FF. <lacht> was, was ist Marmeladen, Omas Lieblingsmärchen? A, das süße Brei. B, Dornröschen. C, das, Märchen, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. D, das Aschenpuddel. Weiß keiner. Ich will jetzt mal B sagen. Hab, also Oskar sagt C. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt Oskar, gell? Ja? Bin ich richtig? Gut. Jetzt kommt die Frage 7. Mit welcher List lockt der böse Wolf das Rotkäppchen vom Wege ab? A. Er sagt, der Weg durch den Wald sei kürzer. B. Er schlägt vor, sie soll ein paar Blumen für die Oma pflücken. C. Er verspricht ihr eine Überraschung. B. B. B. Wer schreibt, ja. sagt B? Moritz, Moritz. Moritz. Und hat Recht. So, Jetzt kommt die Nummer 8. Wie viele Follower hat Marmeladenoma auf Twitch? A, Twitter. Äh, Twitter, Entschuldigung. <lacht> Twitter, Twitter, Twitter, Twitter. A 1000, B 5000, C 8000, D 1100. C. Ja. Oder 11000. C. Ich würde jetzt C auf C, C, C sagen. C, sagt Oskar, ja, das ist richtig. Ich würde, ja. Er war schneller. Er war schneller. Jetzt kommt die Nummer 9, das ist die letzte dann. Wie kommt der Dummling zur goldenen Gans? A, er stehlt sie. B, sie steht vor seiner Tür. C, ein Männchen schenkt sie ihm. D, er kauft sie auf dem Markt. A, ah, Oskar. B, Moritz. Ah. B, Mimi. Ah, oh, nein, beides nicht richtig, es ist C. C. Ein C. Männlein schenkt sie ihm, weil, der ihm, weil er ihm das Essen geteilt hat. So, das war das Märchenquiz. Es war knapp, aber Oskar hat gegen Moritz gewonnen und bekommt ein T-Shirt zugesendet. Natürlich habt ihr auch die Chance, etwas zu gewinnen. Sendet mir dazu einfach eine selbstgeschriebene Kurzgeschichte oder ein Gedicht über das Postfach zu die Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Wir wählen die 10 Besten aus. Die Autoren erhalten einen Preis. Ihre Geschichten oder Gedichte werden in einem extra Video hochgeladen. Ich wünsche euch viel Spaß und bedanke mich von Herzen bei den Zuschauern, die uns so sehr unterstützt haben. Ihr seid wunderbar. Für heute sagen wir Ade, bis nächsten Samstag.